Morgens halb zehn in Deutschland, am Niederrhein, isst man Currywurst bei Currykuh. Heute bei der neuen Ladenstory oder der ersten Live-Ladenstory nach Corona. Lasst uns mal äh, reingehen und schauen, was der Daniel Quartier zu erzählen hat. Kommt mit! Ja, Daniel, danke, dass wir hier sein dürfen heute. Äh, ich habe ja schon angekündigt, äh, das erste Ladenstory live interview hier aus Kleve. Wir hatten ja vorher schon eins äh, digital, noch zu Hochzeiten von Corona, äh, hier mit der Silke Hans von der Marktapotheke. Ich ja. weiß nicht, ob du äh, die auch kennst. Ja, hier hat, ja genau, kenne ich und habe ich mir auch angeguckt. Genau. Magst du vielleicht mal zum Einstieg, ähm, frage ich dann natürlich immer ganz gern allen Zuschauern, die jetzt nicht vielleicht hier aus der Region Kleve zuschauen, mal erklären, wo sind wir, wer bist du, was machst du hier bei Curricum? Genau. Also ich bin Daniel Quartier, ursprünglich von der Metzgerei Quartier. Also Wir sind im Grunde eine klassische Metzgerei hier in Kleve, haben wir auch unser Stammhaus direkt hier in Kleve und haben uns Gott sei Dank, muss man eigentlich heutzutage sagen, ähm, haben uns dort ein bisschen Richtung, äh, Richtung Gastronomie oder deutlich Richtung Gastronomie entwickelt. Ähm, schon im Jahre 2004 haben wir im Grunde unser erstes Currykuh im Herzen von Kleve in der Fußgängerzone aufgemacht und okay. haben das Ganze immer, äh, immer weiter entwickelt. Ähm, Kern des Ganzen war immer, deswegen auch der Name Currykuh, Kern des Ganzen war immer unsere Currywurst ähm, und natürlich andere Produkte, die wir in der Metzgerei haben, wie Schnitzel oder Schaschlik, ähm, oder die wir in unserer Küche anbieten, Pasta-Gerichte, die wir selber produzieren können, auch hier in Kleve. Das ist mhm. auch das Besondere bei uns am Konzept. Ähm, so haben wir uns im Grunde immer weiterentwickelt, so dass wir jetzt sieben, sieben Standorte im Kreis Kleve äh, unter wow. dem Namen Currypuh ja. tatsächlich haben. Oh, da kommen sie sogar schon. Äh, crazy. Denn, oh. ähm, ja, ich freue mich natürlich... immer scharf. Ja? scharf. Hier, genau. Das ist fruchtig und das ist Inferno. Oh, also, das ist scharf. die Light-Version hier. Nein, das, nee. ah, das, das Die beiden ist fruchtig, genau. dort ist scharf, das ist scharf und das ist Inferno. Das ist Inferno. Ja, ja, alles klar. Ah, okay. Dank dir, danke. Weil da freue ich mich jetzt ähm, schon besonders drauf, hier äh, den Test zu machen. Ähm, womit starten wir denn am besten? Ich würde mal sagen mit fruchtig, weil nach Inferno ist vorbei. Fruchtig, äh, deswegen, okay. Deswegen würde ich sagen mit yeah. fruchtig. Äh, ich bin persönlich ja nicht so der äh, scharfe Esser, deswegen habe ich mal zur Vorbereitung auch, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir geht so einen was kleinen Schokotrink oh, äh, ja. noch dabei, falls, <lacht> ja, gut, genau falls wir den ich. noch brauchen. Also ich habe für dich einen dabei und ähm, habe für hier auch einen. Jens, wenn du gleich äh, auch einen Schluck brauchst oder so, sag Bescheid. Aber ähm, dann würde ich sagen, starten wir, wir können ja gleich auch noch ein bisschen weiter fragen Aber mit genau. was würdest du denn empfehlen zu starten? Genau, wir starten mit Fruchtig und ich würde sagen, dann kämpfen wir uns mal vor bis bisschen okay. zu Inferno. Ähm, ist jetzt unsere Currywurst, das heißt unsere Soßenkreation, mhm. äh, so wie wir sie hier haben. Und äh, natürlich auch unsere Wurst, die auch in diesem Haus hier, wo wir gerade sind, hier auf der Hoffmannallee, äh, auch produziert wird. Hier quasi direkt in der Metzgerei? Genau, direkt hinter uns, cool. also 20 Meter. Oder im Grunde unsere Wurstküche ist sogar genau hinter der ja. Ecke von diesem Laden hier, also im Grunde cool. 10 Meter von uns, ja. äh, haben wir diese Wurst hier produziert. Blenden wir auch schon auch mal gleich ein. Ähm, dann sag mal, fruchtig war... Genau, das waren, das waren diese hier. Die hier? Genau. Okay. Ja. Also hier können wir im Grunde nochmal erstmal noch entspannt los. Okay, genau. Ich meine, ähm, ja. hm. war das jetzt eigentlich hier momentan mit Tönnies, ähm, so Metzgereibetrieb oder Fleischereibetrieb, auch ein großes Thema bei euch? Ja, absolut. Ähm, es, gibt, es gab ja immer wieder Skandale im Grunde in der Branche, ähm, die uns mal mehr, mal weniger hm. weitergeholfen haben. Also für uns sind solche Skandale in der Regel immer gut, weil die Leute den Weg zurück ins Fachgeschäft finden. Mhm. Das haben wir jetzt besonders gemerkt, weil die Leute, glaube ich, auch sehr, sehr sensibel sind, was das Thema angeht und weil dieser Skandal eben durch die neuen Ausgangsbeschränkungen, die dort im Ort waren, äh, auch ganz andere Ausmaße hatte wie die vorherigen. Und ähm, uns kommt das entgegen. Die Leute sind sehr sensibel, auch im Laden, die fragen, wo genau kommt euer Fleisch her ähm, und diese Geschichten, die wir dann auch über Facebook ganz gut, hoffentlich ganz gut transportiert haben. Und, ähm, und das kam gut an und genauso im curry auch. Mhm. auch da kommen die Nachfragen eben, wo kommt die Wurst her und das spielt uns okay. ja im Moment auch in die Karten. Ja. Also man kennt wirklich so, gut jetzt nicht die Kuh persönlich, aber auf jeden Fall äh, den Hersteller oder den genau, äh, Bauern. Bauern? Genau, wir haben direkt zum Bauern direkte Kontakte und äh, beziehen dort im Grunde, mhm. äh, beziehen dort im Grunde unsere, unser Fleisch und unsere Wurst her, mhm. so dass wir auch immer äh, guten Gewissen sagen können, da kommt es her. Ja. Sehr lecker auf jeden Fall. Also fruchtig kann man... Auch als Frühstück, ne? morgens halb zehn in Deutschland, <lacht> ähm, die äh, Leute essen Currywurst. Ja. <lacht> kann man auch äh, schon mal ganz gut machen. Also man, ähm, dazu kann man sagen, bei uns im ja. Curryco Mobil, also wir haben ja unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Arten von Currykos. Hier ist ja jetzt so eine mittlere Größe, ja. aber wir haben auch ein im imbiss tatsächlich und da machen wir um 10 Uhr, fängt unser Personal da an zu arbeiten, machen normalerweise um halb zwölf aus und die, äh, auf und die ersten Bauarbeiter stehen tatsächlich um 10 Uhr ja. da und sagen, hier, wo ist meine Currywurst? Ja. Also da, da gibt es schon äh, diese Leute. Richtung, dass Leute das quasi frühstücken. Ja. Ist ja hier auch Kultur, ne? Ich muss ehrlich sagen, ja. äh, ich komme aus der Pfalz und da wird nicht so viel Currywurst gegessen und Pommes und so weiter. Ja. Ähm, und man muss sich natürlich erstmal in diese Kultur auch einführen, ne? aber wenn man es dann einmal kennt. Genau. Äh, geht gut rein, ne? vor ja. allem dann mit Pommes oder so. Genau. Ähm, ich bin mal gespannt, die nächste Schärfe wäre jetzt dann? Ja, hier. Wir hier. arbeiten uns im Uhrzeigersinn okay. quasi vor, genau. Ja. wir einmal. Wir mal so. Also das ist jetzt die scharfe Variante. Schon ähm, genau, es handelt sich ähm, auch im Grunde von der, von der Basis her auch immer um die gleiche Soße. Ja. Wenn man so will, nur der Chili-Anteil ist hier bei der scharfen Variante etwas höher. Und nachher ist auch noch ein bisschen Capsicum, also ein Extrakt im Grunde von Chili, ist nachher noch in der entfernten Variante. Also da wird es nicht schärfer. Okay, ja, dann. Uh, wo du bekommst so, also man merkt direkt am Anfang eigentlich. So, aber es ist noch, jetzt brennt es auch ein bisschen nach genau ist eine milde Schärfe. also das ist unsere normale scharfe Variante wenn ich davon eine ganze Wurst esse dann sage ich okay ich habe was scharfes gegessen aber es ist, ist erträglich ist es so auch in diesem ja. wie, Skurril wird das ähm, gemessen oder ist es so in dem Bereich schon oder ja genau ist also, es das ist alles noch harmlos Skala. wir kriegen auch Haufenweise diese Anfragen ja. und ich habe es noch immer nicht irgendwie mal ähm, messen lassen oder ich weiß gar nicht wie das funktioniert dann hm. muss ich mal, hm. vielleicht weiß das ja irgendein, äh, irgendeiner der hier zuschaut kann uns da einen Tipp geben, wo man so eine Soßenprobe einschicken kann. Also wir haben es noch nie tatsächlich wissen ja. lassen. Wie ist so der Altersdurchschnitt hier bei euch? Sind die Leute eher äh, in Klebe? Ja. Ähm, das ist schwer zu sagen, das liegt ein bisschen dran, ähm, auch zu welcher Tageszeit man im mhm. Grunde bei uns ist. Also wir haben beim Frühstück und auch welcher Wochentag. Also beim Frühstück haben wir natürlich durch die Woche, äh, sind das natürlich auch viele, ähm, die bereits im Ruhestand sind oder wie auch immer unser Frühstück genießen. Und mittags haben wir sehr viele, die ihre Mittagspause im Grunde hier verbringen, die unser Tagesmenü zum Beispiel, das täglich wechselnde Essen. Also ähm, Querschnitt aus Kleber eigentlich. Man genau, hat so genau. wirklich ähm, gute, gute Summe ähm, für den ist, Menschen. kommen viele Schüler, holen sich hier eine Pommes. Ja. Also so ähm, haben wir im Grunde einen guten Schnitt, ja. Weil was mich natürlich mal interessieren würde, gerade so aus unserer Digitalberatungssicht, ähm, was, was für Maßnahmen nutzt ihr denn aktuell, um wirklich auch die Leute immer wieder auf neue... Naja, äh, Aktionen oder Events dann hinzuweisen, weil viel Publikum guckt natürlich heute auf Smartphone. Ähm, wie seid ihr da unterwegs? Ja, also absolut, das ist genau wie du sagst und für uns ist Online im Grunde auch der wichtigste, der wichtigste Bereich geworden. Wir ähm, haben vom Ursprung her schon immer auf Print gesetzt und machen das auch nach wie mhm. vor, dass wir Zeitungsanzeigen schalten und ich glaube, das ist auch nach wie vor wichtig. Ähm, weil man da erstmal nochmal andere Leute erreicht und die Leute vielleicht auch ein bisschen anders erreicht, als man das online äh, online ähm, machen kann, wenn die nur kurz an einem vorbeiscrollen. Ähm, deswegen halte ich schon nach wie vor für wichtig, aber trotzdem merken wir, dass wenn wir was auf äh, Facebook, das ist im Grunde für uns das äh, Hauptmedium, ähm, so. genau, Hauptmedium, mhm. Wenn wir da Aktionen platzieren, führt das zu, zu größeren Resonanzen, als also es in anderen Bereichen ist, ja. Und halt messbarer wahrscheinlich ja. auch, ne? wo man halt schön sehen kann, genau, gab es also darüber und, Umsätze genau, oder genau, so. Genau, und Feedback sofort mit den Kunden und so. Also wir arbeiten da im Grunde schon relativ intensiv ja. mit und ähm, setzen einige Posts ab ja, cool. das klappt eigentlich ganz gut. Wir wissen ja aus äh, guter Quelle, ihr habt ja auch einen Online-Shop, Daniel. Ähm, für Leute, die jetzt nicht hier in Kleve in der Region sind, ähm, wo können die mal eine Currywurst wie hier äh, essen? Wir können mal einen ja. Link einfach droppen, so äh, in die Beschreibung genau, oder hier. ganz unauffällig. Ganz unauffällig. Ähm, genau, also wir haben äh, unsere Currywurst, die kochen wir seit mittlerweile, ich glaube seit sechs Jahren sogar, äh, kochen wir die auch in Gläser ein. Ja. Ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Wir sind durch einen anderen Metzger Metzgerkollegen. Es gibt einige Handwerkskollegen, die sowas machen. Und äh, da haben wir gesagt, das ist eine tolle Idee. Und mit unserer Currywurst hier und Curry passt es natürlich auch bei uns genau ins Schema und äh, kochen die ein haben die ursprünglich nur bei unseren eigenen Laden verkauft und haben dann gesagt, okay, die Zeit ist, wir kommen hier, ja. machen mal, wir machen mal einen eigenen Online-Shop und gucken mal, wie es da läuft und, ähm, ja, und verkaufen die da in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und mittlerweile auch ganz andere Gerichte, die es auch eben bei uns im Currico gibt, wie ein Schaschliktopf oder eine Bolognese-Soße hm. oder ein Gulaschglas. Cool. im okay. ähm, Ungekühlt, haltbar, von daher eine ganz schöne Sache auch für einen Versand oder für jemanden zu Hause, der sich das ins Regal stellt und sagt, dann habe ich noch was da. Kann man das einfach mal testen. Äh, gibt es schon das Testglas eigentlich? Nein, nee, leider, nee, noch, nee, nicht, <lacht> leider <lacht> noch nicht. Ähm, das gibt es ja. noch nicht, aber kommt mit Sicherheit. Ja. Ja. Aber ähm, das übernehmen wir natürlich. Äh, wenn ihr mal testen wollt, so ein Probierpaket kann ich nur empfehlen, die ersten zehn Bestellungen über den Link, würden wir einen kleinen Gutscheincode machen, können wir dann auf unsere Kappe nehmen. Können wir ja versandkostenfrei äh, für den Zuschauer mal äh, raushauen, Fall, oder? Auf also ja. Auf unsere Kappe natürlich. Ja. Wenn ihr das mal testen wollt, ganz versandkostenfrei. Einfach mal currykuh.de äh, eingeben und da irgendein Probierpaket äh, mal testen. Einfach um mal so ein bisschen äh, die Leute näher an die Currywurstkultur rauszuholen. Vielleicht auch bei mir aus der Heimat, aus der Pfalz, ähm, genau. Wo wir vielleicht beim, beim letzten, beim, beim schärfsten dann schon wären. So also, ist ja? das? Ähm, Einmal in Ferne? Ja. Ich finde ja so Termine auch immer geil. Ne? Sowas könnte ja. ich eigentlich jeden Tag machen. Äh, lokale, mich durch lokale Läden dann äh, durchfuttern. Ja, ist auch gut ähm. für die Figur, was wir hier machen <lacht> ja machen ja. ja gut, ist ja, auch wenn das Wetter nicht wirklich das verrät, aber ist ja auch Sommer, ne? da kann man ja wieder ein bisschen was abtreten. Also das ist jetzt die schärfste Entfernung. Hm. Wobei ich die jetzt nicht sehr scharf finde. Die schmeckt eigentlich genauso wie die Schafe gerade hier. Mhm. Meinst du, da fehlt noch? Müssen wir noch ein bisschen die nach nachwürzen? Oder? Die überlegt das ist natürlich spannend. Da müssen wir gleich mal eben Alex fragen hier. Ne? Also noch kommen keine ähm, Schweißperlen drauf, aber wie gesagt, ich finde es ja auch angenehm. So. Ich habe schon Schlimmeres befürchtet. Ähm ja, also die ist scharf. Ja doch, die ist scharf, ja. aber.. <lacht> die kommt zum Nachgang. Jetzt, genau, so, genau, die so am Ende. Genau, ähm, richtig. Aber es ist jetzt nicht so, ähm, ich sag mal für die Ultra. Die genau, die jetzt möglicherweise aus äh, würden, Düsseldorf zu uns reisen können, die werden wahrscheinlich enttäuscht. Die würden sagen, was ist das denn? Okay, aber auf Wunsch habt ihr wahrscheinlich auch noch eine Möglichkeit, das so richtig... Also da, das sind die drei Standard-Schärfe mhm. gerade, die wir anbieten können. Aber wir haben, ja, ist scharf. Mhm. Aber wir haben äh, im Grunde da alle Möglichkeiten, das äh, nachzubürzen, nicht mehr. Wir haben auch schon mal so Fans da im Grunde, die so mega scharfe Kürngewürstchen wollen und wo dann auch wir irgendwann an unser, an unser ja. Ende kommen. Ja. So, ein leicht, äh. so ein leichtes Kribbeln. Ja. aber. Ja. Wollen wir? Oder können wir gleich nochmal nachfragen, ja. ob wir ordentlich nochmal reinmachen ja. können, so, Auf jeden Fall. dass die Schweißperlen tropfen hier. Aber was ich nochmal nachfragen wollte, ich meine, gerade jetzt viele Zuschauer fragen sich mit Sicherheit auch, hey, äh, lokale Unternehmen, im, im Sinne von Corona, im Sinne von auch jetzt ja, was Konjunkturpaket ähm, beschlossen wurde mit der Umsatzsteueranpassung, wie kommt ihr da so persönlich mal ähm, gesprochen zurecht mit? Wir gehören mit Curricum natürlich zur klassischen Gastronomie und sind deswegen auch, genau wie jeder andere Gastronomen, sehr, sehr hart getroffen worden von Corona. Wir hatten wochenweise 90% Umsatzeinbruch, der war natürlich sehr, sehr hart zu der Zeit, muss man ganz ehrlich sagen, haben uns dann aber Gefreut, als die, ersten, äh, als die ersten Soforthilfemaßnahmen kamen, ähm, weil die uns schon echt weitergeholfen haben. Okay. Gerade jetzt auch ähm, die, äh, die Mehrwertsteuerreduzierung für die Gastronomie von 19 auf 7, beziehungsweise jetzt sogar auf 5%. Da versprechen wir schon was von, dass wir zumindest einen Bruchteil äh, von den Verlusten, die wir tatsächlich eingefahren haben, jetzt im ersten Halbjahr, äh, dass wir die wieder wettmachen können. Trotzdem muss man auch sagen, äh, technisch habe ich die Sache auch doch äh, dann ein bisschen unterschätzt, so was die Umstellung angeht. Ähm, weil wir auch viel mit Menüs arbeiten, wo Getränke schon drin sind äh, oder Frühstücksbuffet. Oh ja, super. Ah. Ja, perfekt. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, weil wir mit, äh, mit solchen Sachen arbeiten und da einfach auch gucken muss, okay, wie teilt man das jetzt auf? Was vorher mhm. kein Problem war, das war immer 19%. so Und jetzt haben wir die Aufteilung zwischen Speisen und Getränke. Ähm, Speisen in 5% und Getränke äh, 16%, sodass wir da so ein bisschen die Sachen in der Kasse selber ausblicken müssen. Das sind Boah. so die Herausforderungen, wovor im Moment glaube ich jeder Gastronom steht, ja. äh, die zu lösen sind. Ähm, okay. die, ich glaube, das ist jetzt ein paar Tage Eingewöhnungszeit für alle und ich glaube, dann äh, sind wir da ganz gut unterwegs. Kriegt man das dann äh, in den Griff? Ähm ja, also äh, gerade jetzt dann herrscht wahrscheinlich auch viel Unsicherheit, oder? Ich meine, wobei, ihr habt ja echt viel Besuch jetzt eigentlich für ne, Dienstag, ähm, kurz vor 12 oder so. Leute gehen natürlich jetzt so langsam Mittag essen wahrscheinlich. Ja. Ähm, merkt ihr das immer noch jetzt so nach ja. der Zeit? Oder? Also es hat sich... Ähm wir hatten ein ziemlich langes Tal, um so zu sagen, wo es wirklich relativ lange Zeit ruhig war. Dann kam die Erholung relativ zügig. So und jetzt fehlen uns einfach nach wie vor, je nach Curryko, fehlen uns noch irgendwie 20-30 Prozent äh, immer noch, was sehr sehr viel ist. Mhm. Ähm, aber, äh, aber stetig wird es irgendwie jede Woche ein bisschen mehr. Ja. Und von daher haben wir einfach die Hoffnung, wir haben nicht die Hoffnung, dass wir, äh, dass wir irgendwann im September oder so schon wieder bei 100 Prozent landen. Mhm. So ist es nicht. Aber ich hoffe doch, dass mit diesem Jahr äh, das für uns okay. das ist meine Hoffnung, man weiß es nie, aber das ist meine Hoffnung. Und, und glaubst du, dass man das irgendwie mit digitaler Kommunikation irgendwie nochmal besser auffangen kann oder auch sollte? Oder sagst du, nee, das spielt eigentlich gar keine Rolle, die Unsicherheit muss halt weggehen bei den äh, Kunden? Also ich glaube, man muss mit... Man muss schon mit digitaler Kommunikation da zwingend rangehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, der Kunde äh, weiß auch zu honorieren, wenn man mit dem Thema ehrlich umgeht. Mhm. Äh, deswegen mache ich das auch. Es also, ist kein Geheimnis, dass wir Einbrüche hatten. Äh, Erzählen lief alles ja. super, aber äh, so war es eben in der Zeit nicht. Und äh, so probieren wir das auch über unseren Kanal so wiederzugeben. Ja. Ähm, anfangs äh, mit dem Hinweis auf die Hygieneregeln. Ich meine, wir haben sehr viele Niederländer hier, von daher ist das auch wichtig, dass ja. man das macht. Ja. Äh, weil die haben andere Regeln, mhm. äh, damit auch die entsprechend informiert sind. Äh, auch das haben wir darüber genutzt, auch zweisprachig entsprechend über unseren Kanal, okay, cool. was ja auch geht. Ähm, das war eine gute Sache und wir probieren da schon immer am Ball zu bleiben und äh, neue Aktionen anzubieten. Ja. Äh, Unser Lieferdienst haben wir darüber im Grunde ja. publik gemacht, den wir zu Zeiten von Corona äh, durchgeführt haben, den wir mittlerweile wieder eingestampft haben, ja. äh, weil es einfach eine sehr, sehr schwierige Sache ist, wenn man nicht äh, aus dem Lieferdienst kommt. Mhm. Genau, ist es sehr schwer, aber ähm, das sind so... Sachen, die man einfach darüber super kommuniziert. Ja, okay, ja, mega spannend. Ich meine, äh, klar, also äh, man will ja natürlich irgendwie dann die gute Qualität auch weiter aufrechterhalten und dementsprechend braucht man natürlich auch dann Kundschaft, äh, um das dann auch äh, langfristig dann... Ähm, ja. übernehmen zu können. Also, das, das sind sehr schwierige Fragen auch teilweise. Mhm. Also, Na naja, klar. Ich, sa, ich sag mal, dass, äh, vor dem Problem stehen viele Gastronomen, die zum Beispiel ein Buffet anbieten. Mhm. so, also, äh, Wann fange ich mit dem Buffet wieder an? Ich darf es grundsätzlich, zumindest hier in der NRW, ich weiß nicht, aber hier darf ich es auf jeden Fall. Und ähm, wir haben relativ früh gesagt, okay, wir machen wieder Buffet. Ähm, war aber am Anfang. Äh, hat sich das überhaupt nicht gelohnt. Wir haben jetzt noch ein Curriculum, wo, mhm. wo es sich überhaupt nicht lohnt. Nur immer wieder zu sagen, okay, wir fangen an, wir hören wieder auf, Klar. wir fangen jetzt doch nochmal an. Irgendwann weiß ja gar keiner mehr, in welche Richtung... Unsicherheit, wir Verwirrung... Genau, ja. deswegen haben wir jetzt gesagt, wir ziehen das durch und in zwei Curriculums funktioniert das auch sehr gut, in einem eben noch nicht, aber das sind Sachen, da ist man im Nachhinein erst schlauer. Okay, und, ähm, ja. Also aktiv, wenn man dich fragen würde, hey, wie kann man dir helfen, ist wahrscheinlich die einfachste Antwort, hey, besucht uns. Ähm, Verweist vielleicht auf das Video, äh, lieben Cruz äh, ne, von Prennable oder wie auch immer, kommt zu uns ähm, zum Buffet. Was ist so eine Möglichkeit, wo die Le Leute sagen könntest, hier, damit könnt ihr die uns äh, einfach unterstützen oder eine Freude machen? Was wäre das? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, äh, dass unsere, äh, unsere Damen, überwiegend Damen und auch die paar Herren bei uns hinter der Theke, dass die äh, gerade jetzt, wo das heiße Wetter war, oder wieder ist mit dem Mundschutz, den wir im Moment tragen müssen, sehr, sehr belastet sind. Und wenn die, glaube ich, mal einfach nur ein Lächeln, und lächeln und mit dann, einen ja. netten, freundlichen Kunden haben, ja. äh, das wäre, glaube ich, so das Größte für unsere ja. Leute, ähm, wo die sich einfach darüber freuen. Also, das hören wir auch so, wenn die Leute haben, die mit der Situation an sich, äh, ich sag mal, locker umgehen. Also nicht jetzt im Sinne von äh, Sachen vernachlässigen, sondern einfach mit der Situation locker umgehen und sagen: Okay, mit dem Mundschutz ist halt so, ist doch, aber ist so. Ja. Und, ähm, und einfach da. Äh, eine gewisse gute Laub, Normalität. Eine Laune in den Laden bringen. Mm. Genau, ich glaube, das ist im Moment äh, sehr, sehr wertvoll und no. hilft einweichen. No. Ja. ja. Ähm, ist uns das weiter ist geholfen mit nicht. ein bisschen mehr äh, äh, genau. Power also, in Die beiden? Genau. Ja, okay, das darfst du jetzt nicht schütten. Ach so, okay. Ja. Ja, okay. Ja. Also, wir haben, äh, wir haben jetzt ja. mal ein bisschen nachgeholfen und zwar ja. uns war die Inferno war jetzt hier zu mild. Ja. Ähm, deswegen haben wir jetzt mal unser Capsicum. wie gesagt, ein, ein Extrakt im Grunde. Äh, jetzt nicht, wo, nicht denken, ich bin geizig. Nee, nee, nee. Sondern ich tue dir einfach so ein bisschen hier drauf. So, das könnte schon viel sein. Okay. So, und jetzt darfst du das mal probieren. Ja, und ja. Äh, jetzt hast du wahrscheinlich Entfernung. Tja, okay, ich habe mega Angst eigentlich. Aber so, nein, so schnell. steht ja. So, schon ja mal. genau, den, äh, ich, ich führe es parallel ein. mal, oder war ich vielleicht doch zu geizig, also versuch's mal. Die Schärfe kommt ziemlich spät, aber die kommt. Oder war es dir jetzt auch noch zu wenig? Das gäbe es ja gar nicht. Nicht scharf? Ich glaube, da kann noch ein bisschen mehr. Nein, das gibt's doch nicht. <lacht> aber, warte mal, also, nee, mach noch mal, mal einen. Ich glaube, so langsam kommt's, aber... Also man merkt schon so langsam, spült sich die Nase äh, und... Ähm und Capsicum, das kann man ganz normal im Laden bekommen, oder? Das habe ich auch noch nie gehört. Ne? Also ähm, normalerweise nee, Chili oder nee, so? Genau. Also oder? Ich, denke, ich denke im äh, Online-Handel, es gibt ja für solche Schärfe-Fans, da, äh, da wird es das wohl geben. Ja. Ähm, aber wir bekommen es tatsächlich von einer Gewürzfirma so, so okay. im Laden so, habe ich sie auch noch nirgendwo, ja. äh, noch nirgendwo stehen sehen. Auch für den Kenner nur, der Currywurst. Ja. So, jetzt nochmal hier, nächste Ladung. Oh ja. Das ist auf jeden Fall jetzt mehr? Also das ist das, was auf jeden Fall die, ähm, diese extreme Schärfe bringen kann. Oh ja. Jetzt kommt, jetzt kommt so ein schönes warme Wärmegefühl, aber deswegen ist es gut, <lacht> hätten wir letzten ja. Freitag gedreht mit 34 Grad, äh, das wäre die Hölle gewesen ne, wahrscheinlich, oder? Genau. das ist dann, ist dann unangenehm. Oh ja. Ja das kommt schon ganz merkt gut rein. Ganz gut. Ja. Aber das ist jetzt so ein Level, wo ich sagen würde: Oh, okay, so langsam fängt es ja, an, also da gesagt, schmeckt ich man nichts die ganze mehr. <lacht> ähm, nee, also das ist im Grunde ich tuck ich ich meine, meine Currywurst hier in die Schale. Ja. Also, das ist das Geheimnis, wenn ja. ich eine Soße richtig scharf nehme. Wenn ich das ja. mit Chili mache, ist das oft schwierig. Ähm, da brauche ich extreme Mengen an Chili und dann wird die Soße dickflüssig und so weiter. Ähm, und äh, wenn man das untermischt, ähm, dann kriegt man da ein ganz gut, äh, gutes Ergebnis hin. Ja. Und ich glaube, ich habe ein bisschen gesaut. Aber, ja. Ja. ja, Daniel, gibt es noch irgendwie ein Thema, wo du sagst, hier, ähm, das äh, nimmt uns momentan äh, ganz viel in Anspruch. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ansonsten Currywürste haben wir jetzt ja schon ziemlich gut durchprobiert. Äh, ja, auf jeden Fall. Was möchtest du hm. hören, was möchtest du wissen? Hm. Also, ähm, ah, interessant wäre es natürlich, ne, man sieht es, Traditionsbetrieb, ähm, äh, wie ist da so, ne, irgendwo verpflichtet es natürlich auch, ne, aber wie war so deine Jugend Aber du bist jetzt in der dritten Generation dann quasi, ne? Ja, genau, richtig. Ich habe das von, ähm. meinem, von meinem Vater, ähm, oder ich führe das im Moment mit meinem Vater zusammen, Ja. Äh, die ganze Geschichte, äh, was auch gar kein Problem ist, weil wir können uns relativ gut mit Metzgerei und Curricum, wir haben ja. verschiedene Aufgabenfelder, da äh, können wir sehr gut nebeneinander arbeiten und ich bin sehr froh, dass er da ist. Ähm, weil das alleine doch schon eine riesige Herausforderung wäre. War das von Anfang an klar, dass du da auch eine Rolle mit nee, spielst? Nee, das war nicht von Anfang an klar. Also, ähm, das hat sich im Grunde während des, äh, während des Abiturs äh, hat sich das erste Mal entschieden, dass ich gesagt habe, okay, ich steige in den Betrieb ein. Ähm, das war aber bis zur 12. Klasse im Grunde überhaupt nicht klar, in welche Richtung, okay. in welche Richtung ich was mache. Also, so eine Entscheidung. Ähm, ja. Ist auch einfach nicht, nicht so einfach. Also ist ja nicht so, dass man bloß sagt, äh, da ist ein Betrieb, okay, und den übernimmst du mal eben So also funktioniert es nochmal einfach nicht. Sondern ähm, ich habe ganz normal auch Metzger gelernt, mhm. ähm, habe dann meinen Meister hinterher gemacht. Und äh, ich glaube, das ist auch bei uns ganz wichtig, weil wir doch noch eine Größe haben, wo man auch da mal in dem Bereich ähm, äh, mal ein bisschen mithelfen muss oder mit anpacken muss oder was wissen muss. Und wo so hat sich das nach und nach entwickelt, ja. dass ich gesagt habe, okay, ich gehe in diese Richtung ja. und ähm, also also den Betrieb mal irgendwann übernehmen. Ist es dann dementsprechend genau eigentlich relativ klar, die Generation führt das weiter? Äh, Gibt es ja. denn auch schon für jeden, der sich dann fragt, schon eine Möglichkeit, vielleicht das nochmal weiterzugeben zu in der nächste Generation? Besteht da schon eine Möglichkeit? Äh, das ist oder? eine gute Frage. Mein Sohn, der, mein Sohn ist oder? im Moment äh, vier der, Jahre alt. Achso, der beschäftigt sich mit anderen Sachen. Ich drücke den immer so ein bisschen in die Nein. Nein ja, ja, ja. Schöne Currywurst auch ja, zum Frühstück. Genau. <lacht> ja, ja. Also, äh, nee, also der musste auch in seiner Wahl, das ist glaube ich auch ganz wichtig, ja. äh, dass der da frei ist. Und ähm, mhm. ich glaube, der goldene Weg ist sowieso, äh, dass jemand erstmal äh, sich in der offen. Wirtschaft irgendwo ein bisschen ja. austobt und äh, dann zurückkommt. Ich glaube, das, ja, genau, glaub, das ist im Grunde auch ja. der, einzig, äh, der einzig wahre und richtige Weg. So muss man es, glaube ich, machen ähm, und äh, von daher werden wir sehen, in welcher... Ne? Da sind noch ein paar Jahre bis ja. dahin. Finde ich super. Daniel, ich würde sagen, vielen, vielen Dank. Ähm, Sehr gerne. Ich glaube, wir haben echt alles äh, jetzt erfahren. Ich muss noch ein Kompliment loswerden, also für... Metzger-Familie, ähm, bist du echt Gärtenschlank, ne? Also das äh, nochmal an der ja, Stelle zu sagen, ist, ja. ich würde wahrscheinlich äh, noch weiter aus dem Leim gehen, wenn ich äh, so die Möglichkeit hätte, jeden Tag sowas äh, zu, Leckeres zu essen. Ja. Vielen Dank dir auf jeden Fall. Ah, oder so noch, ne? Genau, also. noch so. Ja. Alles klar. Liebe Grüße, schreibt uns gerne in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Abo da und ganz wichtig natürlich die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal bei LadenStory TV. Ja.